Was schöne. Schöne Grüße an Janik. Ja, schöne Grüße Für die äh, Gläser noch ja, mal. nochmal. Ne? Brotfest, Janik. Ja, Sie sind in den, super. In den Hasen eingeladen. Äh, Und? Heute trinken wir. Wisst ihr ja nicht mehr, wa? Nee, War, hab hat, ich schon, er, vergessen. hat schon ja vergessen. Er hat nämlich langsam Alzheimer, der ist nämlich 60. Hasenhell heute. Mhm. Naja. Hasenhell ist eine untergärige. Helle Bierspezialität, erfrischend, süffig und beliebt seit Generationen. Ein typisches Hasen. Einfach, ehrlich, echt. Na, Guck mal, 5% hat der Teil. Bereits seit 1464 ist die Hasenbräu in Augsburg ansässig. In unserem heutigen Stammhaus der historischen Kälberhalle. Mit Brauschenke ist Biertradition spürbar und erlebbar. In früheren Zeiten braute der Hausbräu hm. noch selbst getreu dem Motto einfach ehrlich echt unser Hasenhell ist ein urtümliches helles angenehm würzig mit leichter Hopfennote hm, bin ich ja mal gespannt ey. also Zutaten Wasser Gerstenmalz Hopfen Hopfenextrakt also ne, ist ja nach dem bayerischen hier wo in Augsburg ja genau Auspacken oder Wegpacken steht hier. Hm. Schon Auspacken. Das, das sieht mir fast so. Das könnte auch von damals das Original Etikett sein, oder? Also so wie es aussieht, äh, alt. Ich, ich wollte gerade sagen, das sieht äh, altbacken aus. Ja. Also man könnte, man könnte auch traditionell sagen, ja. äh, nicht altbacken. Ja. Traditionell, rustikal, was weiß ich Ja, also das hat schon was, aber ich würde dem jetzt nicht mehr wie zwei Punkte geben. Ich hätte einen Punkt gesagt. Echt? Ja. Aber dann machen wir halt mal zwei draus, weil der Osterhase also sagt zwei. Mhm. Graubem Lieber oder Graubem Lieber? Warte. Ach nee, warte mal. Augensucht oder Augenflucht erstmal. Okay, <lacht> schauen mal. Jetzt gießt er einen, sodass keiner sieht. Kipp in. Glück, glück, glück. Mich fertig, ey. Hey, Aber null Sprudel, war ja. Doch, da war was. Hey, wäre jetzt nur so Sprudel, dann wäre das für mich schon wieder volle Punktzahl. Naja, drei Punkte. Ja. Warum bewegt sich da nichts? Gaum Liebe oder Gaumen Liebe? Also die. die Wisst Also das ist ja. Aber was ist denn da los? Nix? Prost. Prost. Osterhasi. Ah, da war noch was. Ja, ich wurde heute extra eingeladen. Oh. Heute ist ja Ostern. aber Für die Testoleros ist eigentlich halt mal Zeit, hat gesagt. Boah, muss noch einen Schub trinken. Also, was soll ich dazu sagen? Mm. Mild, sehr würzig. Angenehme Säure. Mal noch mal kurz. Boah. Ja. Jens, was sagen wir dazu? Das ist halt ein. Äh Jens ist ja nicht da. Ach so. Ich finde das Symbol von mir sehr schön hier. Mhm. Mal, wie mein Schwanz da steht. Mhm. Das, Zeiten, wa? das waren es auch Zeiten, was? Das waren noch Zeiten. Der steht immer noch. Nee, also äh, schmeckt natürlich hervorragend. Zehn oder elf Punkte. Ja? Also mhm. heißt hier ja. Zehn halb kann ich nicht vergeben. Das war eine Frage. Also auf jeden Fall elf. Ich würde sogar fast. Ich bin so Spezialpunkte? <lacht> <lacht> ich bin der Hase, ich ja, bin ja, ja, ja, ja. Okay. Spezialpunkte? Es äh, hat einen Spezialpunkt verdient, weil ich hier bin. Ich bin ja Hase. Ich finde es gut, dass wir davon aus das alte Etikett weiterhin benutzen. Traditionell gut, zwei, ja. zwei Spezialpunkte. Naja, ja zwei. Ja, reicht aus. Okay. Deutsch-Dreinheitsgebot haben wir schon abgehakt. Mhm. Der Uwe noch. Ist der Uwe zu Rostan auch dabei? Tja, das wird, wird mal sehen. <lacht> der auch dabei ist. Kann ich mir vorstellen. Hm. Also ich muss, guck mal hier. Ja gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt hast du nicht mehr geguckt. Muss schon kann. gucken, wenn ich... spannend mal, okay, Jetzt hast du sie sehen, mal die Kohlensäure. <lacht> Hab ich dir doch gesagt, das ist das Bier. Das ist doch mein Asenhell. Wo ist der Asenhell? Müsst du da eigentlich stehen? Ich verstehe das ja auch nicht. Aber ich bin in verhandlungen. Wenn wir denn mal so äh, mal die, die, die Biere gegeneinander antreten lassen. Ja, das ah. kommt nach Ostern wohl. Ah. Echt? legen, hast oder? Oh, also wenn euch das interessiert. Hat mir Jens so gesagt. Mhm. Aber ja. Jens hat sagt, dann wird das wohl so passen. Nein, der ist ja Jens, der hier was ja. geplant. Also wenn ihr auch mal so Ideen habt, äh, welche Biere gegeneinander antreten sollten, denn ja, entschuldige mal bitte. Ja, da ist Alkohol drin, was soll ich denn machen? Boah, ist Kraft? Der so. Uwe? Ja oder nee? Lass mich nicht ausreden, Osterhase. Nee, weil ich hab zu tun noch. Ich muss noch die ganzen Eiers stecken. Ja. Naja, ey. Und, ja, so, und dann muss ich äh, demnächst auch noch mal vorbeikommen, damit Jens mich sieht. Naja, ja, schnell ihn heben ja, und in die sein Eier sein... verstecken. Ja, du, zwischendurch hab halt ich auch mal duscht. Mach ich auch gerne. Ja, Erst ihn heben und dann Sachen verstecken. wir jetzt nicht? Boah, Alter, Alter. Also, ganz ehrlich, also der Osterase, der, der haut sich so das Bier weg. ja. Da also, komm ich überhaupt nicht hinterher. Ist wahrscheinlich äh, beruflich bedingt. Ja, aber ich, ich muss flink sein. Nicht so wie ihr. 22 von 30 Punkten. Oh. Das ist natürlich. Also wenn ich jetzt so könnte hier Silber sein. in meinem Alter auch richtig denke, könnte das wirklich Silber sein. Ja, natürlich. Warte, der Osterhase wieder versteckt hier. Ja, ja ich hab's versteckt. Ja, das ja. ganz klar. Und ich hab's nicht gefunden, ey. Naja, ja. gut versteckt. So. Na ja. Wie viel? 22. Kriegst 22. du, Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Also selber. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute. Hasen. Habe ich gut gebraut. Ja. Hat er gut gebraut. Was trinke ich denn das nächste Mal mit Jens? Moment. Wenn ich vorbeikomme, aber nur auf dem kurzes. Oh. Oh. Augsburger Original. Naturtrübes... Kellerbier. Muss ich jetzt nach vorne? Ja, ein bisschen langen Arm machen einfach. Ich glaube, der Hase, der sollte sich mal rasieren, ey. Wieso denn? Naja. Naja, das nächste Mal komme ich rasiert vorbei, ist okay. Machen wir mal. Kein Problem. Also Leute, wenn ihr mich wiedersehen wollt, das nächste Mal mit Jens, dann äh, trinken wir das geile Kellerbier von mir. Unbedingt abonnieren, kommentieren und so ein, das ganze Zeug hier wird dir Und machen. rasieren. Und rasieren. Jut. Alles ja, klar. Bis zum nächsten Mal. und Ciao. So, ich muss jetzt los hier, die Sachen verstecken. Hm, versteck mal. Was verstecken muss ich?